Guten Tag, geehrte Zuschauer! Es gibt eine Übersetzung einiger Kapitel aus dem Buch »Die Sagen des Phönix« von Alexei Vassilievich Trichlebow. In diesen übersetzten Kapiteln werden solche Themen behandelt wie die slawisch arische Staatlichkeit, dort geht es darum, wie die Gesellschaft unserer Ahnen aufgebaut war, dann ein ganz wichtiges Thema, das in Klammern auserwählte Volk, was hat es mit diesen Gesellschaftsparasiten auf sich, dann ein weiteres wichtiges Thema, was ist das menschliche Ich und einige weitere kleinere Themen. Die Übersetzung von diesem Buchfragment ist nicht von mir, das Projekt hat ein junger Mann namens Janosch geleitet und ich habe nur ein Kapitel übersetzt. Des Weiteren möchte ich Ihnen ein weiteres übersetztes Fragment empfehlen aus dem Buch Die russischen Götter schlagen zu, insbesondere Kapitel 16 ist wichtig. Ich stelle Ihnen beide Dokumente jeweils in zwei Versionen zur Verfügung. Einmal als PDF und einmal als E-Book-Version. Alle Verknüpfungen zu den Buchfragmenten befinden sich in der Videobeschreibung.